Hallo miteinander, herzlich willkommen zum ZFF Daily. Heute mit Schweizer Filmemacherin und Regisseurin, schweizerisch-türkisch, Essen Issig. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Schön, bist du bei uns. Das ist dein erster Spielfilm. Ja. Du hast einiges an Kurzfilmen und Dokumentarfilmen gedreht in deiner Karriere. Wie lief dieser Change? Kurzfilme finde ich eigentlich schwieriger, weil also ich in einem kurzen Zeit das Ziel äh, erreichen. Äh, ich schreibe meine Drehbücher selber, von dem her eigentlich, es ist schon von Anfang her, weiß ich, welche Richtung ich gehen will und welches Thema. Und es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, also Kurzfilm und lang, also Kinofilm ist alles, jeder hat so Schwierigkeiten. Wo holst du dir deine Inspirationen äh, generell für, für deine Filme? Wenn, wenn du schreibst, äh, kommen die einfach? Oder gehst du da irgendwie an einen spezifischen Ort und, und findest dich? Also bei dem Köpik jetzt, äh, es war eine Künstlerin, Pippa Batka, die wurde 2008 in der Türkei äh, ermordet, vergewaltigt und getötet. Und das war ein Auflöser für mich, dieses Drehbuch zu schreiben. Also sie ist italienische Künstlerin, sie hat so eine Performance mit, also zwei Freundinnen waren unterwegs, von Italien nach Jerusalem. Sie hat ein Brautkleid angehabt und sie wollte eigentlich für die Weltfrieden werben. Also es ist, und das hat mich extrem äh, emotional mitgenommen. Und es war wirklich Auflöser für mich, äh, dieses Drehbuch zu schreiben. Das Ergebnis, äh, nach vielen, viel langer Arbeit, nehme ich an, äh, wird nun eben gezeigt. Kannst du uns ein bisschen über den Film erzählen, über die Highlights von, von Köppe? Äh, es ist Episodengeschichte. Ich habe drei Figuren. Es ist ein Drama. Die Figuren haben nicht miteinander zu tun und die, die, die kreuzen sich in der Stadt normal. Es ist ein Junge, der arbeitet auf der Straße, verkauft Taschentücher und verdient damit Geld für die Familie. Und er hat sich in ein Mädchen verliebt, der, die, die in einem reichen Quartier wohnt und er möchte sie ansprechen, er möchte ihr Herz erobern und zweite Geschichte ist eine Frau, die ist verheiratet, hat ein Kind und, und lebt mit ihrem gewalttätigen Mann und der kontrolliert sie und sie darf nicht mal ohne seine Erlaubnis aus dem Haus gehen und an dem Tag bekommt sie einen Anruf, ihre erste Liebe ist in der Stadt und Möchte sie unbedingt sprechen. Und äh, die dritte Geschichte ist von Ebru. Äh, sie ist eine Transsexuelle, eine junge, hübsche Frau. Und sie äh, hat Sehnsucht nach Liebe. Also sie hat so eine Beziehung mit einem Apotheker gehabt, so heimlich. Er möchte sie nicht mehr. So, und kurz gefasst eigentlich. Und im Thema geht es eigentlich um Gewalt. Ich habe Figuren, die sind symbolische Figuren, die unter dem sozialpolitischen Lage der Türkei leiden. Also das ist Chancengleichheit, Gewalt an Frauen und auch Homosexualität. So. Bist du auch viel in der Türkei, also kriegst du diese, diese Probleme auch noch mit? Erster Hand oder durch Familie oder wie, wie, wie kriegst du da diese Situation mit? Also ich bin immer wieder in der Türkei, aber äh, wenn man interessiert ist für die Welt, es ist eigentlich äh, es, wir sind dann wie Zeuge, wir bekommen mit und, und, und ich arbeite noch. Neben der Film in einem Frauenhaus und Beratungsstelle. Von dem her ist eigentlich Gewalt an Frauen ist für mich immer ein Thema gewesen. Ich habe das auch in meinen Kurzfilmen thematisiert, immer wieder. Und du arbeitest in der Schweiz? In ja? der Schweiz, okay. ja. Also, ich bin kein Aktivist in dem Sinn, aber ich bin ein politischer Mensch und ich. Ich äh, bin sehr interessiert, natürlich auch für die Türkei. So. Was für eine Aussage Vielleicht möchtest du machen mit dem Film? Oder erhoffst du dir vielleicht auch eine Reaktion? Ich hatte kein Ziel, auch im Drehbuch schreiben. Ich möchte äh, dieses Ziel haben. Äh, es geht darum, eigentlich aufmerksam zu machen. Also ich habe, in der Geschichte ist so, es ist so ein Dreieck Opfer Täter und Zeugen dieser Zusammenhang wie funktioniert das Zuschauer sollen eigentlich sind Zeuge sein und sie sollen beobachten nicht mehr und, und mitfühlen so. also es geht nicht darum dass ich ein ein Unterricht teile so ist das äh, Darum geht es nicht. Es ist wirklich um die Situation äh, aufmerksam zu machen. Für viele, die jetzt auch in der Schweiz zuschauen, interessant zu wissen, was vielleicht äh, Unterschiede sind, äh, wenn man in der Schweiz dreht oder wenn man in der Türkei dreht. Reden wir ein bisschen über den Dreh, weil es gab es da Schwierigkeiten, auch weil du äh, gewisse Topics ansprichst, die, die vielleicht sensitiver sind? Sehr große. Also erstens natürlich, dieses Projekt ist von der Schweiz finanziert. Das heißt, ich bin mit meinem Geld hingegangen und gedreht. Das war okay. So. Und das Problem in der Türkei ist eigentlich so, wenn man ein, ein sozialpolitisches Thema behandelt, dann ist es viele Türen geschlossen. Und es hat sich letztes Zeit noch mehr äh, Zugespitzt, auch durch die konservativen Regierungen sozusagen. Und äh, Drehbewilligungen ist nicht einfach zu holen, ist auch teuer. Ist nicht einfach gewesen, aber vor allem, wenn man mit äh, nicht sehr großen Budget hingeht. Aber äh, ich hatte ein gutes Team, ich habe super Schauspieler gekriegt. Bin Zufrieden. zufrieden ja. Ich glaube, du kannst definitiv zufrieden sein mit einem wunderschönen Film, einem sehr emotionalen Film, den ihr hoffentlich bald sehen werdet. Wie gesagt, erster Zehnte hier am Zürich Film Festival und dann sicherlich im Anschluss auch an verschiedenen Orten. Ich danke dir herzlich, dass du bei uns warst und ich wünsche dir alles Dankeschön. Gute. Viel Erfolg. Dankeschön. Danke.